Wenn ihr wissen wollt, wie ihr in Roblox eure Lampen zum zufällig flackern bringt, dann schaut euch das Video an. Ich zeige euch sogar, wie das mit dem Tag-Nacht-Script am Ende kompatibel ist. Los geht's! Doch zuallererst müssen wir erstmal eine Lampe erstellen. Im letzten Video habe ich diese Lampen mir genommen und euch nicht gezeigt, wie ich die gemacht habe und die sind sowieso nicht so optimal. Deswegen fangen wir erstmal damit an. Erstmal hier hin und wir erstellen die Lampe erstmal aus dem Nichts und zwar ganz einfach mit Parts. Wir gehen hier oben auf Model. Und dann hier auf Part und dann wird ein Part inserted. Und das können wir jetzt mit Steuerung 3 hier ein bisschen verkleinern. Wichtig, dass wir hier oben auswählen Anchor. Dass es auch geankert ist und nicht alles auseinanderfällt am Ende. Das ist dann der Sockel. Wir können hier unten bei den Properties, falls ihr die Properties nicht seht, geht hier oben auf View und dann auf Properties. Dann geht es an oder aus. Gehen wir hier auf Color und wählen dann eine entsprechende Farbe aus. Nehmen wir jetzt klassischen New York-Style, so ein, ein komisches, hässliches Grün. So, ich drücke jetzt STRG D, um es zu duplizieren. Zieh es dann hoch. Halte Shift gedrückt, zieh es wieder runter, dann wird es ein bisschen kleiner. Und zieh den unteren Part hier auch hoch. So, jetzt haben wir schon mal den Sockel. Jetzt haben wir hier zwei Parts im Workspace. Und damit wir organisiert bleiben, wähle ich beide aus, drücke dann Steuerung G, um sie zu einem Model zusammenzufügen. Und nenne das Ganze mal Lampe. Mit Alt kann ich nur diesen einen Part hier auswählen. Klick das wieder an, drücke wieder STRG D, zieh es hoch. Halte Shift gedrückt, ziehe es runter, um es kleiner zu machen. Zieh die untere Kante jetzt hoch und so, dann ist der Ständer auch geschafft. Ich nehme jetzt das untere Teil hier, drücke wieder STRG D, um es zu duplizieren, drücke STRG 2, damit ich dieses verschiebe -Gizmo bekomme. Ziehe es dann hier hoch und mit STRG 3 gehe ich wieder auf Skalieren, skaliere es dann ein bisschen kleiner. Machen wir es mal so und jetzt drücke ich nochmal STRG D, halte Shift gedrückt, mache das gesamte Ding kleiner und ziehe es jetzt hier an den blauen Händen einmal nach da außen und einmal nach da außen. Zieh es auch noch mit, mit shift hier ein bisschen kleiner. Also dass das halbwegs mittig ist. Ich kann es ja auch noch ein bisschen höher schieben. Und dann nehme ich diesen Part hier. Drücke Steuerung 2, Steuerung D. Schieb's mir hier rüber. Zieh es ein bisschen runter. Steuerung D. Und ziehe dasselbe Ding hier dann auch nochmal wieder rüber. So, das Grundgerüst ist gebaut. Jetzt fehlt nur noch die Lampe. Der leuchtende Teil der Lampe halt. Und dafür nehme ich wieder diese beiden Parts. Mit Alt gedrückt kann man wieder einzeln auswählen. drück STRG D. Schieb die Dinger nach hier unten. Und ich finde, die sollten ein bisschen kleiner, aber einzeln, deswegen nehme ich den hier. Drück wieder Steuerung 3 zum Skalieren. Shift gedrückt und machst so ein bisschen kleiner. Dasselbe mache ich auch mit dem Ding hier. Gib dann eine andere Farbe, und zwar die Farbe, in der sie am Ende leuchten sollen. Dann nehme ich einfach mal das hier. Und die Dinger sollen auch leuchten. Damit wir jetzt wissen, welche Parts von der Lampe am Ende leuchten sollen und welche nicht, sortieren wir das Ganze nochmal ein bisschen. Wir haben hier rechts die zwei leuchtenden Parts ausgewählt und ich drücke STRG G und nenne das Ganze dann Leuchten. Und die hier können wir so lassen, aber wir können auch die anderen Parts einfach auswählen, dann Steuerung G drücken und dann sagen wir einfach, keine Ahnung... Stuff, Der ist für uns irrelevant. So, hier in Leuchten haben wir jetzt unsere zwei leuchtenden Parts. Damit die dann auch wirklich so aussehen, als würden sie leuchten, ändern wir das Material hier von Plastik auf Neon. Und schon leuchten sie so ein bisschen, aber sie werfen kein Licht. Das seht ihr, wenn wir jetzt hier im Explorer, wenn ihr den Explorer übrigens nicht seht, geht ihr hier oben auf View, dann auf Explorer. Den Kommentar bekomme ich auch manchmal. Einfach mal ein bisschen nach unten scrollen auf Lighting. Und wenn wir auf Lighting geklickt haben, können wir hier die Zeit anpassen. Von Clock Time 14 Uhr gehen wir mal rüber zu Mitten in der Nacht. Und wir sehen jetzt, die Lampe hier leuchtet, die Lampen hier leuchten, aber die Lampe sieht nur so aus, als ob sie leuchtet, aber die wirft gar kein richtiges Licht. Damit die Lampen hier Licht werfen, fügen wir in eins dieser Parts erstmal ein Point Light hinzu. Wir könnten auch ein Surface Light nehmen, ich nehme in dem Fall aber ein Point Light. Das Point Light sollte am besten dieselbe Farbe leuchten wie dieses Part. Deswegen klicken wir das Part nochmal an, gehen hier auf die Farbe, kopieren uns das raus, gehen dann ins Point Light rein, gehen hier auf die Farbe und kopieren das da rein. Und ihr seht wirft jetzt auch schon diese Farbe. Aber es leuchtet nicht sehr weit. Deswegen erhöhen wir einfach mal den Radius, in dem es leuchtet. Jetzt leuchtet es schon ziemlich stark. So, 21 habe ich mal gemacht. Wenn ihr wollt, dass es realistischer aussieht, checkt ihr hier Shadows. Und dann sieht es ein bisschen realistischer aus. Aber für Spieler am Handy wird es dann auch ein bisschen schwerer sein zu verarbeiten. Und wir können hier natürlich noch die Brightness ein bisschen runter toggeln. Und dann haben wir was. Bin aber ganz ehrlich, ich mag dieses Gelb gar nicht so wirklich. Ich glaube, ich bearbeite das nochmal in ein bisschen orangeren Bereich und ein bisschen entsättigteren Orange. Bereich. ...und dementsprechend passe ich dann auch die Partfarbe an. So, und dieses Pointlight hier, das nehme ich, indem ich STRG-C drücke... ...gehe dann hier auf den anderen Part und drücke dann strg Shift v ...damit es dann in das andere Part hinzugefügt wird. Jetzt haben wir schon mal eine Lampe, die leuchtet. So, hier ist unsere Lampe, die können wir dann hinschieben, wo wir wollen. Gehen wir mal woanders hin, wo wir noch nicht so viel beleuchtet haben in der Stadt. Hier zwischen diesen Häusern, da ist noch gar nichts wirklich beleuchtet... ...also packe ich die Lampe einfach mal hier hin, damit sie ihre Wirkung entfachen kann. Und wir wollten ja, dass die Lampe am Ende flackern wird... Dafür, ähm, fügen wir einfach ein Script hinzu. Wir gehen jetzt mal in die Lampe rein, dann in Leuchten. Wir gehen jetzt mal in die Lampe rein und ich füge einfach mal hier in die Lampe ein Script hinzu. Das script nenne ich jetzt Flackern Script. So, und dann sage ich einfach mal local leuchten ist gleich Doppelpunkt script.parent.findfirstchild leuchten. Jetzt prüfen wir einmal, ob es überhaupt Leuchten gibt. Wenn es kein Leuchten gibt, dann kann es auch nicht flackern. Damit wir einfach keinen Error bekommen, schreibe ich hier if not leuchten. Dann, dann warnen wir erstmal, damit wir überhaupt was in der Konsole sehen. Leuchten nicht gefunden, Komma, Script wird abgebrochen. Wisst ihr was? Wir machen keinen Warn, wir machen direkt einen Error draus. Dann sieht man es in schön rot und weiß Bescheid. So, jetzt fügen wir erstmal ein flackerndes Verhalten für all diese leuchtenden Parts hinzu. Das machen wir mit einem For-Loop. Wir schreiben For-Komma, Unterstrich Leuchtpart in Pairs, Leuchten, Doppelpunkt, Get Children. Und dann schreiben wir Do. Jetzt haben wir einen Loop, der durch alle Sachen, die hier in Leuchten durchgeht, das heißt durch diesen Part und diesen Part. Geht da durch und mit jedem dieser Parts sagen wir jetzt: Local Light ist gleich Leuchtpart Doppelpunkt Fine First Child, which is a Point Light, oder Leuchtpart Doppelpunkt Fine First Child, which is a Surface Light, falls ihr auch mit Surface Lights arbeitet oder halt mit allen möglichen anderen Lights. Wenn wir hier Light eingeben, gibt es Point Light, Spotlight und Surface Light. Wir können das einfach mal machen: Which is a Point Light, or which is a Surface Light. Dann schreiben wir hinter nochmal, or which is a Spotlight. So, jetzt haben wir alle Fälle abgedeckt und können dann weitermachen. Natürlich wieder mit einem Check. If not light, Denn Hier müssen wir aber auf jeden Fall warnen und nicht arrowen. Kein Licht in Komma, Leuchtpart, Komma gefunden. Und dann schreiben wir hier continue, dass der Loop einfach mit dem nächsten Licht weitermacht. Und jetzt connecten wir erstmal das Flackern zu dem Licht. Dafür sagen wir jetzt einfach coroutine.rep flackern und dann Klammer auf, Klammer zu. Und die Funktion flackern, die müssen wir natürlich auch noch festlegen. Das machen wir hier vor dem Loop. Dafür sagen wir einfach local... Function Flackern. Und wir nehmen in Flackern das Argument Light rein. Und hier nehmen wir dann auch das Light und packen es hier in die Klammern rein, damit das Argument mitgepasst wird. Und in die Funktion kommt dann das rein, was wir mit den Lampen machen wollen. Und jetzt können wir das Flackerverhalten festlegen. Und ich habe gerade drüber nachgedacht. Ich finde, es macht Sinn, dass wir das Leuchtpart auch noch mitgeben. Also sagen wir mal... Leuchtpart, Light. Und wir sagen hier dann auch Leuchtpart, Light. Sonst sieht das Flackern am Ende gar nicht so gut aus. Und hauen wir dann ein While-Loop rein. While True do. Und dann schreiben wir if lightpoint enabled ist gleich true then. So, wir prüfen erstmal, ist das Licht überhaupt angeschaltet? Ihr seht, hier in dem Licht gibt es den Unterpunkt Enabled Und wenn man das ausmacht, zeige ich euch einmal, wenn wir enabled ausmachen, es aus. Zumindest das eine von den beiden, weil ich jetzt nur bei dem einen das ausgemacht habe. Und jetzt sagen wir, es soll ja nicht die komplette Zeit flackern, sondern immer nur so manchmal. Also haben wir hier noch ein zweites Argument rein. And math.random. Und dann können wir hier ein Intervall packen, sagen wir 1,100 ist größer als 50. Das heißt jetzt 50% der Zeit, also in der Hälfte der Zeit, flackert das Licht. Wir können hier oben noch die Variable extern festlegen. Local Flacker Wahrscheinlichkeit. Wunderschöner, lange Variablen-Name. Ist gleich 50. Und dann packen wir hier, ist größer als Flacker-Wahrscheinlichkeit. Und wenn wir von Wahrscheinlichkeit ausgehen, müssten wir hier auch sagen, ist kleiner als Flacker-Wahrscheinlichkeit. Und dann sagen wir einfach mal, light.enabled ist gleich false. Das Licht geht aus und dann sagen wir auch, Leuchtpart.material ist gleich Plastic. Weil es soll ja auch nicht mehr so aussehen, als würde es leuchten. Meinetwegen könnt ihr auch Glas oder irgendein anderes Material nehmen. Ist eigentlich vollkommen egal. Nachdem die Lichter ausgegangen sind, muss man sie auch wieder anmachen. Das heißt, wir schreiben hier erstmal Task.weight.1. Und dann kopieren wir uns diese zwei Zeilen und machen es wieder rückgängig. Light.enabled ist gleich True. Und Leuchtpart.material ist gleich Neon. Wir müssen auf jeden Fall hier unten auch wieder ein Weight reinpacken. Das heißt Task.weight. Point one. Und wenn wir das jetzt einmal abspielen, dann werden die Fl Lichter wie verrückt flackern, weil sie eigentlich jede, jeder Bruchteil einer Sekunde wird es zu einer 50% Chance für den Bruchteil einer Sekunde einmal kurz flackern. Das heißt, es flackert eigentlich die ganze Zeit wie verrückt jetzt. Schauen wir uns das an und ihr seht, ja, sie flackern wie wild. Falls das das ist, was ihr haben wollt, dann habt ihr es jetzt schon. Sie flackern. Aber wir können es natürlich auch ein bisschen hübscher machen. Wir könnten jetzt sagen, wir warten immer eine Sekunde. Aber das Flackern soll dann ein bisschen länger dauern. Das heißt, genau das, was wir hier geschrieben haben, sollte vielleicht ein bisschen öfter passieren. Dafür können wir noch eine Funktion schreiben. Die nenne ich einfach mal Flacker Flacker. Und pack da nochmal Leuchtpart, Light rein. Und die Funktion müssen wir hier oben dann nochmal festlegen. Local Function Flacker, Flacker, Leuchtpart, Light. Und da pasten wir jetzt das hier rein, weil das hier ist jetzt das Verhalten, wenn es flackern soll. Vielleicht hätten wir die Funktion nicht flackern nennen sollen, aber so ist das nun mal. Und damit das Flackern dann auch immer ein bisschen random ist, sagen wir jetzt erstmal Task.Rate, Math.Random 1,10, geteilt durch das bedeutet, dann wird ein Wert zwischen 0,1 und einer Sekunde rauskommen. Und genau dieses Verhalten hier können wir uns jetzt so kopieren. Und wie oft das jetzt flackern soll, wenn es dann flackert, müssen wir dann auch nachschauen. Da könnten wir auch random machen. Zum Beispiel dann sagen wir hier oben, Local Flacker Duration Wahrscheinlichkeit ist gleich... Wieder 50. Das können wir ja nachher alles umpegeln. Und wir kopieren uns einmal aus der Flackern-Funktion genau das hier raus. Nehmen dann dieses Lightpunkt Enabled End weg. Und dass wir dann nur noch Math. Random haben. Und Flacker-Wahrscheinlichkeit ändern wir, ersetzen wir durch Flacker Duration Wahrscheinlichkeit. Und haben hier dann nochmal Flacker, Flacker und Leuchtpart drin. Sagen dann Task.rate, Math.random. Und callen, flacker, flacker, nochmal. Und jetzt haben wir ein P Problem. Jetzt haben wir einen möglichen, unendlichen Loop geschaffen, welcher aus rekursiven Funktionen besteht. Und Roblox ist dann nicht sehr performant, weil Tail Recursion von Roblox nicht supportet wird. Das bedeutet, wir laufen hier Gefahr, dass tatsächlich unser Server abstürzt, wenn es zu häufig hintereinander flackert. Um das zu verhindern, müssen wir jetzt noch so einen Zähler einfügen. Das, dafür nehme ich noch eine Variable, local, max, flackern wie oft es maximal flackern darf sagen wir jetzt mal 10 mal darf es maximal flackern wir nehmen in die flacker flacker funktion hier jetzt einen zähler rein flacker anzahl wir schreiben hier oben einmal if flacker anzahl ist gleich 0 then flacker anzahl ist gleich 0, damit wir hier später keine Probleme haben. Jetzt schreiben wir hier Flackeranzahl plus ist gleich 1, weil es jetzt das erste Mal flackert. Und packen hier dann auch nochmal die Flackeranzahl rein. Und hier in diese if-Abfrage packen wir noch eine Anfrage rein. And Flackeranzahl ist kleiner als Max-Flacker. Damit ist dann sichergestellt, dass es nicht öfter flackert, als wir hier oben festgelegt haben. Und der Loop dann nicht unendlich lang recursive weitergehen kann und das Script nicht abstürzt. Wir gehen jetzt mal rein. Es wird immer noch häufig flackern, aber nicht mehr so oft. Und wie man das Ganze dann toggelt, zeige ich euch auch gleich. Und so, ihr seht, das Licht hat jetzt geflackert, flackert so ein bisschen. Das hat jetzt auch jetzt kurz geflackert. Die flackern unterschiedlich lang und unterschiedlich oft. Aber ihr seht, grundsätzlich flackern die Lampen immer noch ziemlich häufig. Damit es ein bisschen besser aussieht, können wir natürlich noch ein bisschen was ändern. Ich würde sagen, wir gehen in der Funktion jetzt noch einmal hier nach unten. Hier haben wir Task.Rate eine Sekunde. Da würde ich sagen, machen wir auch wieder eine Variable draus. Die nennen wir dann Local Flacker Abfrageintervall ist gleich. Und ich stelle das jetzt einmal hoch auf 5 Sekunden dass wenn es nicht flackert, dass es für 5 Sekunden auf jeden Fall nicht flackert. Dann packen wir das hier rein, Flackerabfrageintervall. Ihr könnt übrigens diese ganzen Variablen hier anders benennen. Ich habe richtig dumme Namen mir ausgedacht, die viel zu lang und kompliziert sind. Aber das wisst ihr sicher auch. Und wie lang das hier flackert, ist ja auch schon ziemlich lang, ne? Vielleicht wollen wir, dass es ein bisschen kürzer flackert. Und wir sagen hier nicht geteilt durch 10, sondern geteilt durch 100. Dann flackert es auf jeden Fall immer sehr kurz. Ist aber ziemlich kurz. Sagen wir mal... 50. Wir könnten diesen Wert natürlich hier dann auch wieder eine extra Variable packen, damit wir das dann pegeln können. Und dafür sage ich jetzt Local Flacker Länge. Man kann keine s benutzen, deswegen mache ich Länge. Ist gleich 50 und dann packe ich hier bei der 50 auf Flacker Länge rein. Wobei der Name flackerlänge ja überhaupt nicht passt, weil je größer die Zahl ist, desto kürzer Flackert es. Aber wir sehen es ja schon, wir gehen jetzt mal auf Play und jetzt flackert es nicht mehr so oft. Und es flackert dann auch kürzer, wenn es flackert. Ihr seht, die Lampen sind jetzt an. Jetzt flackert der. Dreimal hat er geflackert. Der hat jetzt... Oh, zehnmal hat er geflackert sogar. Die Wahrscheinlichkeit hat es richtig hart gehittet. Und in fünf Sekunden, der hat jetzt geflackert. Der hat nicht geflackert. Wir warten jetzt wieder und... Jetzt flackert die Lampe wieder. Ihr seht, die Lampen flackern jetzt in einem, ja, in einem anständigen Intervall, würde ich sagen. Ihr könnt das dann am Ende natürlich alles nochmal so toggeln, wie ihr es möchtet. Und ich würde sagen, ich gehe dann mal hier auf Stopp Wie gesagt, benennt die Variablen am besten anders, weil so sind die Namen echt weird. Flacker-Wahrscheinlichkeit ist die Wahrscheinlichkeit, wie häufig es flackert. Flacker-Duration-Wahrscheinlichkeit ist, wie wahrscheinlich es ist, dass wenn es flackert, dass es dann mehrfach hintereinander flackert. Max-Flacker ist, wie oft es in einem Flacker-Durchgang maximal flackern darf. Flackerabfrageintervall ist, wie lange die Lampe wartet, bis nochmal diese Flackerwahrscheinlichkeit abgefragt wird, ob es denn flackern soll. Und Flackerlänge ist ein Wert, der bestimmt, wie schnell es flackert. Wenn der Wert höher ist, dann flackert es tatsächlich langsamer. Damit jetzt all diese Variablen hier erklärt sind, ich scrolle noch einmal langsam durch, damit ihr alles einmal sehen könnt, alles einmal abschreiben könnt. Und natürlich auch die Stelle hier rechts einmal abschreiben könnt. Ich hoffe, ihr habt es jetzt genug gesehen. Ich gehe hier raus. Dann habe ich die Lampe. Und die Lampe können wir natürlich jetzt duplizieren, wie wir wollen. Nehme ich die, packe die hier rüber. Dann nehme ich die beiden. Dupliziere die, packe die hier runter. Jetzt gibt es natürlich das Problem, wenn wir mehrere Lampen haben, ist in jeder Lampe ein einzelner Script und jeder Script muss dann wieder einzeln getoggelt werden, wenn ihr irgendwas an diesen Lampen ändern wollt. Das ist sehr anstrengend, deswegen arbeitet man auch mit solchen Loops wie den, den ich hier gemacht habe, nur dass man den natürlich außerhalb der Lampen platziert und dann sagt, für jede Lampe macht das. Habe ich jetzt nicht gemacht. Aber das, was wir hier gemacht haben, das funktioniert auch zusammen mit unserem Tag-Nacht-Intervall-Ding aus dem anderen Video. Das sollte hoffentlich irgendwo verlinkt sein. Und guck mal, hier haben wir Lichtparts ist gleich Game.Workspace, Find First Child, Lichter, Get Children. Und hier haben wir dann die Lichter mit all den Lichtparts drin. Was ihr auch machen könntet, ist natürlich diese Lichtparts jetzt einfach hier in den Ordner Lichter reinzuziehen, dass die auch betroffen werden von dem Tag-Nacht-Skript. Und dass ihr hier bei dem Flackern-Skript dann einfach sagt, dass alle Leuchten in Wirklichkeit in dem Ordner Lichter sind. Das heißt Script.parent. Parent In dem Fall, weil wir gehen erst auf den hier, dann auf den Workspace und dann suchen wir Feinfürstschalt Lichter. Und dann funktioniert das mit allen Lichtern, die ich in diesem Tag-Nacht-Skript-Ding drin habe. Und die werden jetzt alle flackern nach diesem Skript. So, wir gehen hier rein, gucken uns das einmal an. Und diese Lampe flackert. Und wir gehen jetzt einfach mal die Straße hier hoch, weil da hinten sind ja Lampen, die von dem Tag-Nacht-Skript betroffen sind. Und ihr seht, die Lampe hier hat gerade geflackert. Jetzt flackern alle Lampen ab und zu mal. Die hat jetzt geflackert. Die hat jetzt wieder geflackert. Ich habe natürlich nicht alle Lampen in dieses Tag-Nacht-Skript mit reingenommen, weil ich beim letzten Video zu faul war. Aber sobald wir da hinten bei der Straße angekommen sind, ihr seht, die Lampen flackern hier ab und zu. <lacht> und da hat es wieder geflackert. Und dann seht ihr auch, dass alle Lampen theoretisch flackern können. Hier, die haben jetzt auch geflackert. Da hinten hat es wieder geflackert. Und jetzt kommen wir bei der Straße an, wo alle Lampen von diesem Tag-Nacht-Skript betroffen sind. Das heißt, hier wird es jetzt die ganze Zeit immer mal wieder flackern. Da hat es geflackert, da hat es geflackert. Ihr seht, wir haben ziemlich häufig eingestellt. 50-prozentige Wahrscheinlichkeit ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Die Lampen flackern die ganze Zeit. Vielleicht wollt ihr die Wahrscheinlichkeit ein bisschen runterstellen. Aber ich habe sie so hochgestellt, damit ich es euch natürlich zeigen kann. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Bis dann und ciao!